Hier geht unsere Reise los. Ich bin Kai von Berlin und das hier ist meine schöne Frau, Kate oder Kathi. Was machen wir jetzt? Okay. Für unsere Wohnung. Genau, Mietwohnung gekündigt. Und das kommende Jahr würden wir in diese kleinen Bus leben. Los geht's. Ein bisschen Deko muss auch sein, ne, Kate? Ja, hier. Süß, ne? Mama gemalt für uns. Das wir ja, haben wir hier so zwischen dieser Schränke das passt doch schön von der Farbe die Höhe ja ist doch gut ja, wir haben viele Gründe warum wir diese Reise machen möchten und eine davon ist definitiv unsere Leidenschaft für der Wassersport und das heißt jetzt wird mal Surfmaterial gepackt ja und bei uns sieht es dann so aus Kate was liegt da alles ein Windsurfboard mit zwei Segeln Mast Gabelbaum Zwei Normale Wellenreiter, dann hier zum Kiten das Twin Tip und dann noch wieder ein Wellenreiter zum Kiten und der nächste Haufen ist zum Wingen. Die Kiste, die Eurobox, haben wir dann alles zusätzlich noch die Kites und äh, die Helme, Massverlängerung, Neoprenen. Ob man wirklich so viel Material dann auch äh, braucht. Wir lieben einfach jeder diese Wassersport, also die hat alle, alle haben einfach etwas für sich. Dazu kommt dass das Meer oder die See einfach von Tag zu Tag ganz anders sein kann. Andere Wind, Flachwasser, Welle und mit dem Spielzeug können wir halt immer das meiste aus den Bedingungen holen. So kommen wir einfach das meiste aufs Wasser und das möchten wir natürlich gerne. So und jetzt sag mal was ist an unserem Bus so cool? Naja das ja genau zu uns passt, weil es ein Selbstaufbau ist. Wir haben natürlich gewusst, dass wir viel Surfmaterial haben und entsprechend hinten rein viel Platz kreiert. Das heißt, ein hohes Bett und ein großes Bett, wo wir die Kiste dann hineinpacken können. Und in der Länge raus können wir die lange Surfboards weg. Also alles ausgemessen. Hier passt auch alles gerade so: Kühlbox, Toilette und zwei The Boxen passt genau hier rein. Kate, okay, kurzer Zwischenstand. Brutal. Lowy ist ein Raumwunder. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel seitlich reinpasst. Was ist drin? Zwei Windsurfsegel, mhm. Ein Mast. Das Wingboard, zwei Kitewellenreiter, das Twin Tip und der Wing. Brutal, <lacht> ja. brutal. Und hier hast du alle Euro-Boxen aufeinander. Hier haben wir jetzt genau Kites drin und Kite und Punkte mit den Bars und dann haben wir hier noch Werkzeugkiste, Zeugs und hier noch Helme zum Wingen, Beach Leashes, Massfuß, Schuhe. Ja. Alles was man braucht. Super. Das muss noch ja. irgendwie rein. Es wird übersichtlicher, finde ich. Hier oben auf das Dach haben wir Dachträger montiert. Da kommen dann die großen Surfbretter, Master Gabelbaum hin und die haben wir extra zum seitlich beladen gemacht, damit der Solar auch seine Sonne abbekommt, damit wir auch Strom haben unterwegs. So, guten Morgen hier von uns. Wir waren gestern fleißig am Packen, alles Surfmaterial ist verladen. Mhm. Das heißt, das ähm, ist alles abgehakt. Jetzt heute kommen dann noch der Rest, Kleidung, ähm, ja, Waschsachen, Handtücher, ähm, Kulturbeutel, Essenssachen, Proviant, Fließdecken, alles so der Rest, was noch rein muss. Genau. Also, dann kann es morgen echt losgehen. Ja. Ähm. Fahren wir los, ist irgendwie echt noch nicht zu glauben, dass es jetzt anfängt, äh, nach so lang Planen. Genau, das ist echt komisch. Wir reden auch immer nur von Urlaub. Das heißt so, ja, morgen, was müssen wir noch packen für den Urlaub, was dürfen wir nicht vergessen. So, wahrscheinlich wird es sich auch erst mal anfühlen, wenn wir den Urlaub fahren. Aber irgendwann merkt man, okay, der Urlaub wird gar nicht auf. Ja, das <lacht> würde mir sehen. Ich bin echt gespannt, wie das ist dann, so lange im Bus zu sein. Und äh, mit dir und was wir alles entdecken und, und sehen. Ähm, auf jeden Fall habe ich echt Lust, viel auf dem Wasser zu kommen. Ja. Auch. Ähm, viel dazu zu lernen. Ja. Schade natürlich, wenn wir Familien länger nicht sind, wenn wir bei genau, Familienmädchen sind. Der einzige Nachteil, dass wir die liebe Familie vermissen. Ja, die muss einfach dazu stoßen. Genau. genau. Ihr auch. Stoßt äh, gerne dazu und dann sehen wir uns, wenn das